gemacht, dass man nicht davon ausgehen sollte, dass unsere Nachrichtendienste am Gesetz vorbei, im Recht Gesetz vorbei handeln. Aber wäre nicht folgender Ansatz denkbar, dass die Zusammenarbeit sich etwa darauf auch bezieht, dass die Deutschen zu den Amerikanern sagen, macht ihr das, wir dürfen das nicht und anschließend gebt ihr uns eure Informationen, was ja eigentlich durchaus rechtlich nicht bedenklich wäre. Die Deutschen hätten damit ja keinen ein Gesetz sozusagen äh, gegen ein Gesetz verstoßen, aber ist das doch in der Substanz doch eine Aushöhlung äh, des Datenschutzes. Halten Sie das bedenkbar aus Ihrer parlamentarischen Kontrollfunktion heraus auch oder ist das äh, sozusagen ein Vorwurf, der eigentlich äh, in der Realität nicht äh, äh, wiederzufinden ist? Genau, diese Frage haben wir den Diensten gestellt. Äh, macht ihr. Äh, Arbeitsteilung äh, überkreuzt sozusagen. Äh, ihr macht Arbeit für die anderen und die machen Arbeit für euch, äh, die ihr nicht machen dürft. Also die machen sich die Finger schmutzig, sozusagen, die Amerikaner, für etwas, was sie selber nicht dürfen. Antwort: Genau dieses wird nicht gemacht. Ähm, die Arbeit überkreuzt und die, äh, sozusagen den, den Bruch des Datenschutzes äh, durch andere. Den instrumentalisierten Buch, also die, die, die Auftragsarbeit. Ja den Bruch der Datenschutzgesetze im Auftrag einer anderen Nation, das wird nicht gemacht.